Ich komme aus und bin dort Kindergartenleiter, leite schon seit zwölf Jahren Kitas, engagiere mich im Graswurzelbündnis. Wir sind ein Bündnis von verschiedenen Leuten, die von der Basis heraus sozusagen den Alltag bestreiten. Es gehören aber auch Träger dazu, die Gewerkschaften sind dabei und vor allem die Elternvertreter, Elterninitiativen hier in Sachsen. Kennt die sechste Landesregierung sich aus? Ich bin Sozialpädagogin und bin in der Kita eingestellt. Zeit haben wir nicht, weil Betreuungsschlüssel nicht vorgesehen ist, dass wir auch mal Wohnung brauchen, dass wir auch mal krank werden, dass auch unsere eigenen Kinder mal krank werden. Personal in den Kitas, Horten und anderen Kindertageseinrichtungen ja, zu demonstrieren. Wir sind ein großer Hort auf viele Kollegen, aber auf die Kinder runtergerechnet sind wir dann doch auf einen Kollegen, meistens 23, 24 Kinder, was ich viel zu viel halte. Ein Hort in einer Grundschule, in einer Tanzschule, deutsch sens wein Da würde ich mir wünschen, dass zusätzlich zu pädagogischen Fach Stützende Plätze eingestellt werden, Kräfte, die die Sprache können, ganz besonders Arabisch, aber auch Vietnamesisch, Russisch, was wir da alles so haben. Denn dazu bräuchten wir dringend Sozialpädagogen, die die oftmals dramatisierten Kinder besser betreuen können.